Freunde der Großen und Kleinen Bahn, ich möchte euch heute mal mitnehmen auf die Messe Modell und Hobby in Leipzig 2022. Ja, wer, meine, wer das letzte Video von mir kennt über die Messe, die dann, die letzte Messe, die ja vor Corona stattgefunden hat, der weiß, dass ich, dass es mir jetzt nicht darum geht, hier irgendwelche großen Neuheiten vorzustellen. Also, eine habe ich glaube ich dabei, weil ich das zufällig gesehen habe. Äh, mir geht es eher darum, da mal zu schauen. Also, für mich ist das eine ganz normale Ausstellung wie jeder andere. Bloß halt ein bisschen größer und natürlich mit den Ständen diverser Hersteller. Ja, und der erste Hersteller, den wir hier haben, ist RTS. Ja, weil mir hier einfach so diese, ja, diese Gestaltung hier gefallen hat und man hier sozusagen eine zeitgemäße Art und Weise gezeigt bekommt, wie man heute Landschaft gestaltet und vor allem wenn es da um das Thema Grün geht. Na, also das Zeitalter gefärbter Sägespäne ist schon eine Weile vorbei. Und da ja, hier haben wir das nächste, die nächste kleine Anlage. Das ist die Oberweißbacher Bergbahn, die also hier mit dem Seil auf den Berg gezogen wird. Dann haben wir hier den Stand von Lux. Modellbau wo es also diverse Reinigungswagen gab. Ich hatte eigentlich mir mal vor, mir da so ein so Reinigungs-, also nicht so ein Wagen, sondern so, einen, so eine Reinigungsstation zu kaufen. Aber oh, ich habe es jetzt wieder nicht gemacht. Hier haben wir eine schöne kleine Anlage. Die, ja, Feldbahn. Ja, hier habe ich leider vergessen das zu fotografieren wo ich da überhaupt bin ich weiß bloß, dass es also hier Holländer waren, die den Stand betrieben haben, dieses äh, was wir gerade gesehen haben das hatte ich im letzten Video schon mal gezeigt da waren sie auch schon da und dann haben wir hier eben mal die vorgeführt, wie also so Bäume gebaut werden können inzwischen hat die Szene gewechselt wir sehen jetzt hier eine Anlage äh, mit Echtdampflokomotiven also Gartenbahn nur halt mit Echtdampflokomotiven ja hier die nächste das äh, ist also eine Nickelmine ein ja, wahrscheinlich US-Thema hier also sehr sehr schön gemacht, sehr schön gestaltet und auch was die ja, die Einzelheiten anging, also auch so die die ganze was sich dort alles bewegt hat, das war also sehr sehr schön, sehen wir jetzt gleich noch, hier eine Entladevorrichtung wo also der gesamte Wagen gedreht wird, das ist immer sehr speziell sowas im Modell nachzubauen, ja und hier haben wir ein funktionierendes Förderband, wo also aus dieser Nickelmine die Wagen beladen werden. Was wir hier sehen ist wahrscheinlich Glasschotter, vermute ich mal, was hier im Modell verwendet wird. Wir, als Nickelerz. Wird also hier auf der einen Seite beladen. Hier sind wir unter Tage, auch da hat sich was bewegt. Also auch hier wurde mit Förderbändern das Nickelerz vom Abbauort transportiert und naja, hier oben dann nach oben gebracht und dann hier auf den Wagen geladen. Also im Vorbild, ne, ob es hier im Modell so funktionierte, das weiß ich jetzt nicht. Hier mal noch äh, gezeigt, was alles für den Aufbau der Anlage dann verwendet wurde. Ist eine wunderschöne Spur 1 Anlage. Also Spur 1, da kann man fast schon machen, was man will. Das ist immer irgendwie wunderschön. Also allein schon durch die Größe. Was mir immer an Spur 1 so gefällt, ist, dass die, das Verhältnis der Gleise, ne, also der Profile und der Schwellen, das ist einfach irgendwie völlig anders als bei H0 sieht irgendwie gefährlicher aus und vorbildnäher. Das ist also auch so eine Segmentanlage. Die Kollegen hatten dann so eine Klappbrücke, wo sie also durchlaufen konnten. Ihr wisst ja, das Thema Wassergestaltung ist auch immer so meint. Im Hintergrund sehen wir das äh, Bahnhofsgebäude von äh, Ingolstadt, die Kollegen waren glaube ich auch aus Ingolstadt. das Gebäude nochmal. Da wurde mir erklärt, dass das also heute nicht mehr so aussieht, weil im Ende des Krieges da ein Teil abgebrannt ist und man das dann weggerissen hat. So also müsste das Gebäude heute etwas kleiner sein, als es hier im Modell dargestellt ist. Da ist die Klappbrücke. und dann gerade die äh, 41, die hier den Erzzug zieht, war übrigens auch sehr schön gealtert. Ja, dann haben wir hier, wie zu jeder Modell Hobby dann den Bereich, wo dann, naja, bei Modell man nennt man es Spielbahner, ne? bei ja. <lacht> An den anderen Modell Leuten ist es also auch hier die Maschinen, dann hier eben, ja, arbeiten zu lassen, da pflückt der Traktor das Feld und dann lädt irgendein Lader irgendwas, LKWs fahren durch die Gegend. Das ist schon sehr beeindruckend. Es war ich Mir kam das größer vor als beim letzten Mal. Das hier war an der Seite, da haben sich dann die Kollegen der Militärtechnik hier gefunden Und haben dann hier so Panzerfahrzeuge aus verschiedenen Epochen und Zeiten dann hier präsentiert. Die morgen wieder basteln, morgen Abend wieder Und Montag Eine war auch da, ne? also die sächsische 4K, die wir jetzt hier sehen. Die Sie hier also auf die Messe gestellt haben. Da ist ja immer mal irgendwas da, also entweder eine Lok oder ein Wagen. Ich spiele mir ein, als ich letztes Mal auf der Messe war, da war die 1K da, die jetzt mittlerweile verunfallt ist. Dann haben wir ja den Stand von Modellbau Feit. Ich äh, bin immer beeindruckt von Fahrzeugen, die jetzt, also wie hier unten zum Beispiel, die jetzt hier äh, Schmalspurfahrzeuge sind, aber in kleineren Spuren. Also in H0 hat man sich ja schon daran gewöhnt, dass es sowas gibt. Aber in TT und N ist es dann doch immer was Besonderes. Und hier haben wir sogar eine Anlage, die also hier in TTM gebaut ist. Habe ich in der Größe jetzt... Ja, wobei in Dresden habe ich mal was Ähnliches gesehen. Das war auch, glaube ich, sogar TTE. Aber das ist immer besonders beeindruckend, wenn man da die ganzen sehr winzigen Fahrzeuge dann in Bewegung sieht. Und normalerweise ist das so, umso kleiner die Spurweite, umso größer werden dann auch die elektrischen Probleme. Aber so ist es natürlich möglich, dann auch für Leute, die also wenig Platz zu Hause haben, die können sich natürlich auf die Art eine Anlage bauen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich jetzt hier bin, ob das immer noch die gleiche Anlage ist, oder das war, glaube ich, dann in a 0 e Ich hatte zwar kurz jetzt den... Also hier diese, diese Mauer hier an der Leiterrampe, die ist natürlich besonders schön, die ist hier vorne. Das also ist mal auch eine Anregung, ich muss ja demnächst auch mal wieder in der Leiterrampe bauen. Also das ist hier wirklich sehr schön gemacht. Ich habe mir jetzt leider nicht gemerkt, vielleicht kommt es nochmal ins Bild, woher diese Anlage kam. Ja, und dann sind wir hier auf, der, auf dem Stand von Hagen von Olaf, der hier sozusagen seine, ja, nennen wir es mal Rasselbahn, ne? Also verschiedene Spuren, verschiedene Hersteller, alles äh, auch aus DDR-Zeiten diverses, also es war schon sehr, sehr vielseitig. Dann haben wir hier das Bocco, das sind also Modellbahnkollegen aus Bayern, die hier eine Modulanlage aufgebaut haben, Es sah mir fast so aus wie Fremo bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es erschien mir zumindest sehr ähnlich, was so die ganzen Übergänge anging. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, was hier für Regler am Start haben. Das ist dann ja auch immer mal noch ein Hinweis darauf, welche Modulnorm man, welcher Modulnorm man folgt. natürlich den unverzichtbaren Biergarten. Ja, hier haben wir dann, äh, jetzt bin ich am äh, Stand von Güthold. Da gibt es also hier eine Neuheit. Das ist eine Baureihe 74 für TT. Und nachdem wir hier viele, viele schöne Anlagen gesehen haben, kommt jetzt äh, der Bereich besonders schöne Anlagen. Äh, hier nicht nur, weil es einfach toll gemacht war, sondern auch weil das Thema natürlich exotisch ist, weil das nun mal nicht USA, sondern Kanada ist. Und das auch noch in TT, wo es so gut wie keine Fahrzeuge gibt, ein paar kleine Fahrzeuge. Ansonsten ist hier alles selber gebaut. Und es ist ja nicht nur, also wenn man sich jetzt hier auf die Landschaft anguckt, das ist also schon... Also ganz außerordentliche Feinkost, modellbahnerische Feinkost, die man hier zu sehen bekommt. Alles war wirklich sehr schön gemacht. Also das sind so die Highlights, wegen denen sich für mich also so ein Messebesuch immer lohnt. Also es gab ja da auch jetzt ein paar kritische Stimmen im Vorfeld, die denen das nicht so gefallen hat. Aber wie gesagt, für mich ist es halt eine Modellbahnausstellung, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ja, sonst geht man dann zu 2 und 5 Euro. Euro. Ja, hier auch wieder ein Highlight, wenn dann also irgendeine Anlage steht, wo dann unter anderem der Name Jens Petermann auftaucht, der ja, auch als der Baum bekannt ist, steht der hier auch daneben, das sieht man schlecht. Äh, Anlagen meistens irgendwas sächsisch malspuriges Hier ja, ein schöner Personenzug mit einer 4K auch alles schön gealtert, über die, die Landschaft gibt es hier nicht zu diskutieren, also die Bäume, die sind allererste Sahne und der Rest auch, wenn was hier ein bisschen, also ich glaube beim Gewässer wäre ein bisschen was gegangen, das war so ein bisschen, so mein, als ich hier so reingeguckt habe, ja, es ist, wobei man ja nicht weiß, ich weiß es gibt ja immer so verschiedene, naja, ob ja, das, dass es eben jetzt ein bestimmter Stil ist, ne, den man gerne machen möchte, ist ja bei mir genauso. Aber ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Dafür hätte ich die Landschaft nicht so gut hingekriegt. Ja, hier haben wir dann auch gleich das Thema Rangieren und ja, das Thema Rollwagen. Ja, wir sind ja bei der Schmalspur. Ähm, da sind also die Regelspur-Güterwagen, die wir hier haben. Das ist also ein Wagen, der dann später bei der Bundesbahn als G10, als G10 bezeichnet wurde. Ja, das ist ja natürlich DR, also ich habe aber die DR-Bezeichnung nicht im Kopf. Ich habe ja nicht schon mal die von, der, von meiner Epoche 2. Das liegt einfach an den ganzen Güterwagenbüchern, die also immer irgendwie an der DB ausgerichtet sind. Und deshalb hat man sich einfach die Begriffe. Teil dieser Wagen waren als München, glaube ich, eingeordnet und, ah, da müsste ich jetzt gucken. Das ja, hatten also jetzt hier aus der Ladestelle gezogen und jetzt wurde hier in den Zug eingereiht. Und wird dann angekuppelt und dann geht es weiter. Ne? Die weißen die müssen halt so lange warten. So war das früher, da hatte man es nicht so eilig wie heute. Also der Personenzug mit Güterbeförderung, der sogenannte PMG. So, dann geht es dann weiter, es sei denn die Kupplung. Sitzt nicht richtig, geht es natürlich nicht weiter. Ja, nennt sich Anschluss Wolf die Anlage, also ist toll. Und Herrn Petermann hat man jetzt ganz kurz im Bild. Aber ich belästige eigentlich Leute fürs Interview, weil man dann sicher auch nie fragen, das <lacht> Dann haben wir hier daneben äh, die polnische Modulfreunde, die also hier auch vorgeführt haben. Ähm, die haben es also auch begrast, dass das, was ich nächstes Wochenende in eigentlich dieses Wochenende. Ne? Wenn das Video läuft, wenn alles klappt, dann bin ich in Neuselwitz beim Aufbahn und bin dann am Wochenende dann unterwegs. Ja, hier dann mal die Live-Vorführung eines selbstgebauten Begrasers. Was da jetzt von der Leistung dahinter steckt, weiß ich nicht. Das habe ich nicht angesprochen, weil mein Polnisch ist ein bisschen eingekostet. Also nicht vorhanden. Und er hat also hier durchaus mit einem Selbstbaubegraser sagen wir mal, halbwegs erträgliche Ergebnisse gemacht, also das liegt natürlich hier auch so ein bisschen daran, dass er eben nicht die große Flasche eingestrichen hat, sondern immer so kleine Flaschen. Und er hat auch die Nadel, hat er nicht im Leim, also sieht man hier. Ne? Also das ist auch was Besonderes, weil ich kenne es wirklich nur so, dass die in, in, in Leim müssen, also bei selbst bei Begrasern, bei mir natürlich auch nicht. Ja, dann haben wir hier noch den Kollegen mit seinem stillen Winkel, den haben wir ja im letzten Video schon gehabt. Und dann haben wir hier noch so eine bunte, eine bunten, blinkenden Jahrmarkt. Eine Jahrmarktanlage, das darf nicht fehlen, das gefällt auch den Kindern, wenn es schön blinkend und bunt ist. Dann haben wir eine Kartenbahn mit schwarzem Thema. Das sieht irgendwie immer ein bisschen gleich ganz anders aus, wenn das so ein bestimmtes Thema hat. Dann sieht es nicht mehr ganz so nach Spielzeug aus, für was es eigentlich gebaut wurde. Jedes Jahr auf der Messe gibt es dann eine Anlage vom AKTT. Und ja, das kenne ich jetzt. Also, seit vielen Jahren. Und in den früheren Jahren war es teilweise, sagen wir mal, von nicht so sonderlich guter Qualität. Also da waren Module dabei, die wirklich nicht schön aussahen. Also wirklich dann quasi Methoden, nach Methoden aus 60 gestaltet wurde, was also aus meinem meinem Geschmack eben nicht so toll ist. Aber schon im, im, bei der letzten Messe war also die Qualität sehr hoch. Jetzt war dann plötzlich der Gimpel. Da hier hier <lacht> <ganz oft gegeben. lacht> Ja, und also diesmal war das, konnte, konnte sich das sehen lassen. Also es waren sehr schöne Module dabei. Da hat das jedes Jahr ein anderer jemand anders baut. Ist natürlich auch die Qualität ein bisschen unterschiedlich. Und es gibt immer mal ein paar Highlights. Ein Highlight haben wir hier. Da haben wir dann mit dem Erbauer gesprochen. Ich habe es dummerweise nicht gemerkt, was das sehr genau ist. Also, auf jeden Fall erstmal ein Umspannwerk. Er hatte dann auch irgendwas von einem Wagen erzählt, den er hat, der also hier Verwendung findet. Und ich habe es bloß nicht gemerkt. Das war also, aber unterm Strich es ist also ganz fantastisch äh, gebaut. Und es ist natürlich auch ein Highlight, weil es so ein Modul wahrscheinlich nicht noch mal gibt. Ne? Also da auf die Idee sowas nachzubauen. Er wurde dann wohl auch gelobt von Leuten, die also sowas beruflich kennen, also die da in so einem U-Spannwerk arbeiten, die dann da nachgeguckt haben und es war auch tatsächlich alles da. Hat er so erzählt, ich kann es nicht nachprüfen. Außerdem auch immer. Das ist, sowas ist immer ein Highlight auf so einer Ausstellung. Ja, hier nochmal von vorn das Ganze. Dann haben wir hier eine Anlage der Görlitz, des Görlitzer Modelleisenbahnvereins. Ja, die wirklich sehr groß war. Also als jemand, der auch eine relativ große, früher äh, relativ große Anlagensegmente gehuckt hat für die Ausstellung, äh, weiß ich das zu schätzen, <lacht> wenn jemand sich da die Mühe macht. Das war hier allerdings noch eine Nummer größer, als wir es hatten. Also da jetzt irgendwie hinter den Glasplan zu kommen, das um sehen, sich zu erarbeiten wenn man hier vor der Anlage steht, das war dann schon ein bisschen nicht mehr ganz so einfach. Ja, und dann haben wir hier eine Anlage, die das alles dann noch schlägt. Da habe ich mir aber dummerweise nicht, nicht notiert, wer das ist. Es war bloß äh, auf jeden Fall ein Verein aus dem Westen Deutschlands hier. Die vielen Kräne hier, die hatten, mir, hatten es mir hier angetan. Eine riesige Anlage, ein gigantisches BW, ein großes BW in h habe ich überhaupt noch nie gesehen. Na, also das ist dann einer von den beiden Lokschuppen, die da angelegt wurden. Nehmen wir das nochmal im Video. Dann hier noch zwei der Lokschuppen. Die ganzen Dampflokbehandlungsanlagen. Und dann irgendwo da hinten ist dann der zugehörige Bahnhof. Den sehen wir dann auch gleich noch. Hilfszug mit dem Wagen in der Mitte, der noch Zusatzgewichte für den Kran dabei hat. Im Hintergrund die Behandlungsanlagen. Der ultimative äh, Zirkus-Krone-Zug, der war also... <lacht> in meinem Rottgau-Epocher-DB-3-Video fuhr da ja oft das Bild. Das ist natürlich nicht der gleiche Zug, ne? Also... ...nicht exakt der gleiche Zug nochmal der hintere Teil des BWs. ja dann möchte man ja auch noch ein paar Details einfangen. Das geht ja meistens in dem Gedränge. Da auf der Messe geht das meistens unter. Auch schön gemacht hier mit den Stadthäusern. Hier wird an die wagen geputzt und hier haben wir dann den bahnhof noch also das bw ist größer als der bahnhof von der länge her ja. das, das war schon was dann haben wir den tun mit einer Baureihe 75 CP-OPA worden, glummen. hier hebben we nog Silberling. En entgegen komt er Kessel Gantstug. Ja, und hier hatte die 75 Lader, da wollte ich nochmal so eine Nahaufnahme machen, <lacht> da aber leider die meisten Waffen verloren. Dann haben wir die Mansfelder Bergwerksbahn, hier auch als, ja mit der Feldbahnlok. Ja, das müsste eigentlich auch 750 mm Spur müsste das sein, diese Bergwerksbahn. Also auch schön gemacht, vor allem hier auch so mit dem Hintergrund. Dann gab es noch einen Kollegen aus Polen, der hier sehr, sehr viele Brücken äh, ausgestellt hatte. Meistens natürlich polnische Brücken, aber die eine oder andere Brücke äh, ist natürlich eine deutsche Konstruktion, weil es in Gebieten war, wo also die früher deutsch waren und heute polnisch war, also Preise standen nicht da. Also das, da das alles Handarbeit ist, nehme ich mal an, dass es dann doch eher für den Geldbeutel des Besserverdienten ist. Aber die sind natürlich also top-ass, da kann man nicht meckern. Hier sehen wir eine 0E-Anlage, die da in Segmenten aufgebaut worden, auch sehr liebevoll gestaltet. Hat ein Einzelner gebaut. Die anderen Kollegen sagen, wir sind bloß die Fahrer, <lacht> wir machen ja nur Betrieb. Ja, da gibt es noch sehr schöne, schöne Szenen und Details. Hier natürlich ein, ein Gipssteinbruch, wo also der Gipsgestein abgebaut wird. Also das ist schon... Oh, Modellbauschule, hier die Firma Mikrorama, die hatte ich auch das letzte Mal schon dabei im Video, die äh, unter anderem äh, Baumrohlinge fertigen, die wir dann also fertig begrünen können. Also sieht sehr top aus, also das würde sehr viel Arbeit sparen, ist aber auch nicht so ganz preiswert, also diese Rohlinge, die kosten auch ein bisschen Geld. Und, naja, das muss man dann selber entscheiden, ob man das da für sich so machen möchte. Das ist dann auch immer die Frage, äh, wenn ich jetzt hier so ein, wenn ich es selber bauen will, es kostet ja einen Halben Zeit. Na, also wenn ich mir einen kaufe, dann erkaufe ich mir quasi Zeit, in der ich irgendwas anderes machen kann. Ja, vorletzte Anlage für heute, Modellbahn friedrich List, das ist mein Ex-Verein und hier haben wir die Anlage Torgau, die hier präsentiert wurde. da ja, könnte ich mal ein paar, paar Worte wechseln mit meinen ex vereinskollegen Ja, und da sind wir fast schon am Ende, Werksanschlussbahn VB Chemiekombinat, haben wir hier. Ausgestellt ist also schön gemacht. Ja, also, das ist also eine von den Anlagen, die dann sozusagen das Niveau doch deutlich nach oben zieht. Ich habe natürlich im Hinterkopf äh, dann immer noch eine andere Anlage, von der ich auch schon mal ein Video gezeigt habe, die dann, naja, dann noch ein drauf setzt. Aber das hier ist auch richtig toll gemacht. Das kann man nicht meckern. So, damit wären wir jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst, ein Like ist schön, ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat, ist noch viel schöner. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.